Ja, hi und willkommen mein name ist daniel p und ich bin Metal mario master und wir begrüßen euch zurück zu resident evil 5 Die ja mit heute dem mit dem letzten ja. DLC. ja das das letzte dlc eine verzweifelte flucht dieses mal spiele ich als jill valentine ein und er spielt als josh wir ja. haben keine ahnung was uns in eine verzweifelte flucht erwartet wir werden es wieder auf veteran spielen und uns, ja. uns mächtig blamieren also, ich weiß, was uns erwartet, aber oh, okay, wir sind hier wieder. Ja, da mal die jetzt hier auch freigeschaltet. Hm? Oh, Chris. Ich You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Die einzige Hoffnung Amerikas. Mhm. Mm ja, vertraust du deinem Partner nicht? Ja, ich meine, mir wurde, mir wurde gerade ein komisches Teil aus der Brust rausgenommen Steht völlig neben mir und und habe jetzt blonde Haare. Naja. Mein Partner. Ja. Aber was was geschieht jetzt? Oh. Oh, shit. Oh, Sie sieht ein bisschen aus wie Zero Suit Samos. so mit den Klamotten hm. und so. Ja. Mit den Haaren und was weiß ich nicht. Jill Valentine. Ich erkenne sie bei ihren Haaren. Captain Joshton, BSAA West Africa Band. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Thanks. So what are you doing here? I'm looking for my comrades, and Chris. Have you seen them? Yeah, they both went after Wesker. Er ist auf einem Tanker. Ich sah einen ankeren offshore. Du weißt, wo sie gegangen sind? Ja, aber er ist schon weg. Es ist zu spät, um zu zu kommen. Es ist nie zu spät. Ich gehe ein Helikopter bereit und ich nach Sheva Hast du noch Platz für eine weitere? Es gibt immer Platz für eine schöne Frau. Ich wette, du sagst das zu allen Mädchen. Nur für die Männers. Komm schon, lass uns gehen. soll das eine Anmache sein? niemals. Ich stehe nur auf Blondinen. Eine verzweifelte Flucht. Das Hafenviertel. Okay. Ich habe, ich weiß nicht, was uns erwartet, aber wir werden schon irgendwie schaukeln, nicht wahr? Oh ja. Okay, ich habe eine MG. Ich habe eine Knarre und erste Hilfe. Geil. Und oh mein Gott, Jill ist ganz schön schnell tatsächlich. Ja, das DLC ist ein bisschen mehr klassisch. Mit mhm. äh, also resident evil 5 klassisch. Ja. Nicht resident evil klassisch. Das haben wir vorhin gemacht. Genau. So. Ich habe auch nur eine MG. Ich habe sonst wirklich nichts anderes. So, ich dachte, ich kann darüber springen. Oh oh, echt jetzt schon ins Gesicht. Aua. In die Fresse. George. Schlag. Oh nein. Eva. Oh. Well ich habe mich die ganze Zeit um die Typen hier gekümmert. Oh. Haha. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> klingt wie hier. Ihr von SMG4. Don't hurt me. Das... Uh... <lacht> ja. Der könnte glatt SMG4-Charakter sein. Weißt du was? Wir hätten hier eigentlich hier voll ans Fass können. Hier das ist ein Fass. Hier, wir die hier ist hier ist überall Pistolenmunition. By the way. Er oh. hat gesehen, voll der Elbow Drop. <lacht> ich habe es leider nicht gesehen. Ich war war zu sehr damit beschäftigt. Außerordentlich. Oh, so Blond zu sein? Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Oh. Sagen, ja. Aber ich werde dir nicht sagen, was <lacht> oh, ist oh, noch mehr Pistolen. Hier ist noch mehr. Come on. Come on. <lacht> <Und das tut. lacht> er hat so einen dicken Akzent. <lacht> ja, und so wie du sagtest, er könnte halt wirklich SMG-4-Charakter sein. Aber wo SMG-4? Boah, heute, heute ist ja Samstag. Ja du weiß, was das heißt. ja ich oh Gott. Ich habe treffer weg vom einen Treffer weg vom Äh. war. Äh. du? auch keine Heilung. Warte mal, was ist da drin? Ein Schlüssel. Perfekt. Ja. Schlüssel muss man normalerweise irgendwo reinstecken. Und ich stecke den Schlüssel Jetzt auch noch da rein. Da kommt noch was. Oh nein, oh nein. Ich bringe mal kurz einen Freund. Gehen wir zu dem fast da hinten. Ich glaub, das könnte nicht schlecht sein, ja? Na oh, komm schon! Ich war gerade irgendwo ein Pass. Ah. getroffen? Ja und mich, und mich selber. Also, ich habe aber noch mehr Leute. Oh, <lacht> ähm, irgendwie, irgendwie habe ich gerade gar nichts irgendwie gesupplext. <lacht> hm. oh, wir müssen hier weg. Oh erlebt er noch Oder ist das hat ein neuer nee, der lebt noch hinter der hinter dir jetzt ist tot oh. Oh, ich wünsche du hättest gerade meine suplex gesehen ey. Ja. Von, von hinten gegrabt, einfach so nach hinten geworfen, aber da war irgendwie bei mir geglitscht. Irgendwie habe ich nichts irgendwie gedroppt. Kickt Auch ich, ja. okay. ich werde es ja sehen, sobald äh, ich mir das Video ansehe. Von deiner Sicht aus, ja. <lacht> oh, das. das war cool. Ich glaube, Josh war irgendwie Pro Wrestler. Mhm. Wow. Ja, guck mal. Ja. Wow. German Suplex. Awesome, gib mir die äh, Maschine. Position äh, oh. bitte. Thanks. So haben wir die Tür jetzt schon geöffnet hier. Ja, ich habe es auch gemacht, nur ich bin nicht durchgegangen machen mach's auch. Wie ein richtiger Mann. Ich, ich, bin ja diesmal die Frau. Hm. Kontrollpunkt. Ich habe auch das Gefühl, dass Jill wirklich schneller ist als die anderen. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Mit dem Messer auf jeden Fall. Oh, Mikrofon-Typ, nicht Mikrofon, megafon gibt auch irgendwie nach schief wenn wir irgendwie drei von denen erledigen wenn ich mich nicht irre Na, ich kann die übrigens nicht machen ja so fragt mir da oben nicht ja gibt mir mühe ich glaube ich muss dir muss mir die tür aufmachen ja Moment. Go! Uh, yes. hm. so. okay, ich kann die immer noch nicht aufmachen. Doch jetzt. <lacht> <lacht> oh Gott, ist hier drin? Warte. Ja? Uh, oh, wow. I owe you one. Also halten wir fest, er ist ein SMG4-Charakter. Das. Warte mal. Okay, da muss ich wieder hinschicken. Lass mich doch erstmal alles einsammeln. Ja, ich mach das schon. Oben, nee, ich glaube, da oben ist noch einer. Ja, sehe ich Oh, und er hat sie noch mit in der Hand. Oh Gott, ich glaube da kommt irgendwas raus das ist dem Container. So, erstmal verbrannt, voll easy. Da kommt ja einer hochgeklettert. Kriegst du schon, nee. Warte Moment. Push. Oh, oh, oh. Äh, äh. <lacht> ja, der hm. Hinter dir ist einer. Okay. Ja, oh, ich wusste, da kommt einer raus. Oh, oh nein. Hinter hm. Hier unten bei mir, ja. Hm. Ah. War eine Granate. Ja ich muss aufpassen ich bin ich bin ja mit ein zwei Schlingen weg ey. Ja, warte ich komme runter gott oder oh, so ein dicker war oh, mit einem stab hier sind so viele gegner mann das ist ein container äh, ein Fass. Irgendwo. Ich komme hier nicht durch. Wenn wir darunter wenn man da runter, sind das zwei Kettensegentümer. Wollte ich jetzt auch gerade sagen, sind das zwei? Macht immer das umfasst. Ja. Es sind wirklich zwei. und oh. oh, die leben alle noch. Oh, der Dicke explodiert, glaube ich. Was aufnehmen dir? Oh, oh Handgranate. Wer hat die? Du? Oh. Oh. <lacht> Oh, der ist tot. Dürfe. Hey, der steht nochmal auf. Was? Das kennen wir doch schon. Hatten wir, hatten wir die Situation nicht schon öfter gehabt? Oh, oh ich muss nach Oh nein. ich hätte auf mich geworfen. Ah, nein so von den anderen. Oh. <lacht> okay. Ich glaube, da können wir ein bisschen cleverer machen. Ja. Machen wir erstmal die kleinen hier alle. Ich glaube, ich lasse Lass mal die Fässer alle da. Ja, genauso <lacht> Ich glaube, die sollten wir uns auch sparen. Oh, so eine auch noch. Warte mal, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Warte. So, lass mal die Dinger da bitte stehen. Die da. Lass mal die stehen, damit wir verbrennen können gleich. Also ich kenne Segen. Ja, wo ist mal da? so, Muss er da oben nicht auch noch hin? Ja. Ja, das ist erstmal alles. Ja, oh, das ist... doch da. mal in die Fässer da rein. Uh, oh. Uh, uh. Oh. Oh. Was ist mit dem da? Rein ins Feuer. ja okay, gut und der steht noch mal auf ne? ich habe gerade den dicken davor vor deinen augen getötet und du bist da ein, einfach so, so lang gelaufen als wenn nichts gewesen wäre rennen weg einer uh. war schon mal so warte mal jetzt schick mich mal nach oben weil ich höre noch eine andere Kettensäge. Ich Wollte ich auch gerade sagen, schick mich hoch. Ich will aber nicht alleine hier yes. unten sein. Wo denn? Ich höre den, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? weiß ich nicht. Ach, ich kann ja rein. Ich nehme die ah, mal. Ich, jetzt sehe ich. So, er glitscht. Ja, er ist im Container und er kommt da nicht runter. Ach, da oben. Warte mal. Warte mal. Ich oh, habe ja. einen, hab einen Screenshot von gemacht. Kann ich den nachher mal schicken? Ja, ich sehe den seh nicht sehen. Der versucht, versucht gerade da runter zu klettern. Ja. warte mal, sind da zwei? Komm. Da ist noch einer drin. Noch einer? Ja, und der hat... Oh, <lacht> oh mein okay. Gott. Okay, komm, weißt du, weißt du was? Scheiß drauf. Lass uns einfach abbauen. Gott, ich habe jetzt ein Schrotgewehr. Ist mir egal. Komm, lass uns raus, Lass uns weitergehen. Weil hier steht nämlich noch so ein Typ, der sich nicht bewegen kann. Ist tot. Wie, <lacht> ist tot. Er ja, tot. er ist tot. Der steht doch gleich wieder auf. Nö. Okay, doch. vielleicht sollten wir doch bauen. <lacht> okay, Gema. <lacht> ich habe kaum noch Munition. Warte, ich habe Maschinengewehr, glaube ich. Bitte. Ja damit okay, ich habe mich das hier ich kann ja auch die Schrotflinte geben also hier kann man anscheinend waffen geben hm, seltsam. you got to be kidding me Du nicht gegen die Welt. Josh, I'm sorry, but I have to, go to the aus da wie und da ist ein mg auch noch also die haben wir heute an alles gedacht nach der hat geschützt schießt raketen auf uns ja ich, ich habe es gerade gesehen ich weiß nicht oh, oh. So. <lacht> ich glaube ich erreiche nee, ich glaube wir müssen einfach jetzt erstmal rüber ja. Ja. Ja, rennen der zieht die ganze zeit auf mich Mhm. Ah, ah, ah, oh, ich einfach jetzt kann er uns noch erreichen oder ein paar große geleber kommen wir nie durch diese tür ja. wir müssen an dieses geschütz gott das schießt aber auf uns ich weiß aber was schießt denn hier nicht auf uns der zielt noch nicht mal auf mich, er geht nur auf mich, oh, Ich bin ja nergs unsicher, oh, Na, no, ich bin vor weit weg. Oh, ich kann nicht von hier aus heilen, cool. habe mich halt hin. Oh, oh. Okay, hat aber keinen Schaden gemacht. wenn einfach rennen. Oh. Oh, ich muss ja eine Sprung vergeben. Wie soll ich machen, während das Ding oh. auf uns Ballast. Das ist schon ganz super tritt. Oh, was? Sehr oh, ja Seh jetzt das. Sehr den dicken... Ich muss da irgendwie den Typen erledigen können da hinten. Warte, ich glaube, ich erreicht den sogar. Sieht auf mich. Du bist tot. Nein. Hm? Doch, der ist tot. Ich habe ich hab ihn tot gemacht mit Granaten. Ja, ich meine den Typen, der die ganze Zeit auf uns ballert, ey. Den will ich mal erledigen, ey. Ja, ich, ich, will, ich will ihm auch gerne eine geben. Na, ja, ich habe den namen getroffen. glaube ah, ich verstehe du musst mich darüber bringen damit ich den ausschalten kann ja, ich treffe den die ganze zeit er ist tot, ist er tot? Gut. Ja. muss er sich nur ein bisschen umdrehen So. Und darum ist noch einer das doch was hat ja ah. weißt du, left for dead <lacht> muss dir muss ja aufhelfen bevor du irgendwie eine klippe runterfällt? Na, no. so, warte mal erstmal. Oh, oh come on. jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Na, oh, warte, diesmal schießt du den aber jetzt kaputt. So. Ist er tot? Nee. Warte. Wie viele Schüsse der aushält? So, der ist schon mal weg. Gut. Der hat schon mal nicht auf uns. Bisschen du Hier oben. Okay. Hm. So, jetzt sollte halt ein bisschen chill chilliger sein. Nach da hinten ist ja auch noch einer. Äh. Hey, was wolltest du noch mal sagen? Oh, das ist ein ah, neuer. Gut, Oh, den knapp ich mir noch mal vor. Ich gehe ja nicht durch, bis hier, ja bis die erledigt sind, ey. Glaub, der ist weg. Ja, nee, das ist noch einmal umgefallen. Und jetzt ist er weg. Wär ein bisschen einfach, wenn man Sniper gewählten. Mhm. schnell irgendwie ja durch. Ach, wo ist der nächste dahin da, da ist schon der nächste der irgendwie dahin oh. Geh nicht so weit weg da wird schon wieder der nächste rangehen gehen ey. Guck mal, wie viel Loot da ist ey. wie viele Leute auch schon weg sind so ja weg von dem teil warte ah. schnell komm rüber ähm, ja ich bin ein bisschen <lacht> ja schon ein bisschen näher beieinander bleiben ja. ja ich hätte zwei grüne Kräuter ich hätte uns heilen können oh, jetzt reicht oh! so ausrüsten heilen ne, ich gebe dir Rückendeckung Vorgänger hat Ding geknallt ey. so der ist schon mal weg aber da, da setzen sich immer neue Leute ne? Da kommt schon der nächste. x da. Da, Schrocke, Munition, nimm es mit. Ja, warte. Kann gerade nicht. Du Okay, der ist weg. Ich bei das Ding die ganze Zeit in die Augen. schon wieder der nächste die wollen sich alle daran setzen dass das hier leider da runter gesprungen runtergesprungen ich erreiche die von hier aus nicht ja weg Finger weg nein weg aus okay den ja. da Platz, oder? Okay. Was wir die jetzt? Das sieht doch einen guten Versuch aus. Hammerschlag. Ist das nicht Pokémon Move. Nee, Hammerarm. Hammerarm, wenn dann im munition ich ja gleich gehen. Yeah. So, ich glaube da geht keiner mehr dran so, der ist weg da wo ist ein der dicke oh. dicke wo ist denn der wo ist er? Ich werde die ganze Zeit zu blecken. aber nicht. So, wo? So, wo ist denn der dicke Typ? Er hat keinen Kopf mehr. Oha! Der hat mir noch eine übergezogen. <lacht> Magnum-Munition. Neue Matlaum. Nur wo ich oh. hey, komm mir mal. Okay. Ja, da oben ist keiner dran. In der Decke, ich warte die ganze weiß Zeit auf okay. dich. Das ist so stylisch, warte mal. Hinter dir. muss ich darüber schicken, ne? Denke ich mal. Na gut. Machen wir. machen irgendwas da. Ja, oder irgendwie so, keine Ahnung. was oh hinter mir. Finger weg. Finger weg. Okay. So. Mir euch abhören kann ich von da ach du musst die Tür ja für mich aufmachen, glaube ich. Ja. weil so, die ist schon offen, Was? Warum müssen die schon offen? Muss nicht. Und auf Wer der Seite. soll es? irgendwann irgendwas zieht auf uns gerade. Oh, oh. oh nein, Jetzt hab ich habe einen Screenshot gemacht. Aber passiert da auf uns? Ja. ja, ich bin auch am Hängen. <lacht> ja. Konnte nichts drücken? Ich konnte bei mir drücken. Ich konnte nichts machen. Ach, weil du wahrscheinlich schon tot warst ne oh komm schon nicht schon wieder jetzt jetzt fängt langsam an zu nerven so nein no touchy. No touchy. ich habe ihn einfach den Kopf weggetreten wäre viel einfacher, wenn man einen Sniper gewährt. Ne? Ja. Yeah. Sind die alle mit einschlag weg? No touchy, no touchy. Oh, wow. Wow. Oh, da also, ist immer noch jemand an dem, Gesch an dem Geschütz. Ich sehe es. zu So auf mich. Oh leid, oh, ich bin gerade ab. Oh, danke. Ich oh. habe gar nichts gemacht, aber oh. ich habe ich habe hab auch irgendwie einen Gang gefunden was wo da hier das ist, da war eine wand vor unten. da habe ich einfach eine granate hingeworfen da ist die äh, ja ähm, hey, warte ja, mal. können wir den nicht irgendwie dazu benutzen die dinge kaputt zu machen die sind auch irgendwie so irgendwie so verdächtig aussehen hm. oder ja ne warte mal lock mal mal hin vielleicht kann er tor für uns aufmachen stehst ja drauf alter ja. Was? ist bei mir einfach umgefallen ja weil ich auch getroffen wurde mir hat er gar nicht geschossen Na, nee, ich glaube da klappt nicht wäre auch irgendwie zu einfach so, ich habe den einmal getroffen Ich glaube, der ist tot. Ah, war. Nein. Nein. Oh, stand mir im weg. Oh. Nein. Boah. Also gar nicht so einfach. Nee. Ich bin auch jetzt langsam ein bisschen genervt davon. Warte mal. Da kann man ja auch noch in Sehe ich gerade wohin wenn jetzt hier irgendwo ein sniper gewesen oh, ist der hilfe spray was war die frage wie bist du da rüber gekommen kommst du da noch rüber springen ja oh, verpisst euch doch endlich mal ihr seid so nervig geht weg so, mehr ist ja aber nicht zwei erste Sprays. Ich wäre, ich hätte mich voll aufgeregt, wenn jetzt irgendwie ein sniper Snipergewehr oder so gewartet hätte. Warte. Oh. Kollege. Oh. Aua hat mich da getroffen. Da kann gar nicht so weit nach oben schießen. Alter, wer trifft mich in die ganze Zeit? Der da ja da. Nicht. Da. Ich kann mir der Pistole nicht snipen ist nicht möglich, ist das nicht im Rahmen des Machbaren? Nee. Da kommt schon wieder der nächste. Ey. Wir man voll nachrücken. Ey. Oh, warte. Nach mit der nächsten Platte da hinkommt. Ich kann nicht so. Ja, noch nachladen. muss ja auch noch nachladen. Ja, schlimm, ne? Oh Gott. Ich glaube, das bringt irgendwie irgendwie besser, wenn wir irgendwie einfach so durchrushen, ja. Wo kommt das her? Ich glaube, ich habe eine Granate geworfen. Du glaubst. So. Da kommt keiner mehr. Hoffentlich. Also jetzt ja. vorsichtig. Der hier hinter ist auf jeden Fall was. bei meiner Nähe, ich bin so gut wie tot. Albodrop. So oh. ja, erstmal müssen wir was haben. Auf nichts <lacht> ja, die ist tatsächlich offen, gibt es einfach nicht? Dann kommen wir erstmal wieder zurück. Ja, was ist denn da noch, okay, wir sollten zusammen bleiben. Ja. Äh, bitte erstmal. Ja, ich habe ja zwei. Ja. Na, warte, lass doch lieber da unten lang gehen. <lacht> da sind wir noch nicht getrennt. <lacht> Ich mich irgendwie sicherer fühlen wenn ich wüsste wo der dicke ist oder oh, oben ist schon wieder einer Oh, da ist der dicke da ist der dicke dicke der dicke dicke dicke auch mal zurück wir sind noch fässer und also was oh, das ding da oben Nein. Nein. Nein. Hilfe! Okay, komm, wir gehen jetzt einfach. Nein, ich muss nachlängen. Nein. Help me das. Ja, lass mal da gehen. Ich kriege mal einen Kontrollpunkt oder irgendwie so was. Keine Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Ich bin Kontrollpunkt oder irgendwie was. Ja. Da sind ein paar Leute. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Wo oh, jetzt lang? Ich kann nicht, hier, ich kann nicht hochschicken. Wo sind wir bei ja da oben? Ja. Gott. Okay, ich da Leiter da auch. <lacht> Bitte schießt nicht auf mich. Bitte schießt nicht auf mich. Bitte schießen Sie nicht auf mich. <lacht> okay, hat aber keinen Schaden gemacht. Ähm. Was muss ich jetzt hier machen? Gar nichts. Einfach sterben. Ja. Moment, da ist was. Was? Erst der Spray. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh nein. nein. Oh nein. <lacht> Nee, er schafft es nicht. Nee. Nein. Nein, weil weißt du mal, was ich gerade gefunden habe? Ein Snipergame habe ich gesehen, ja. Ja. Ach, komm schon. So, wir reden jetzt einfach durch. Oder? Ja. So, wir sind jetzt hier... So, neuer Plan, ich wollte jetzt mal die zwei erste Hilfe dinger, dann rennen ja. wir einfach da unten lang. Okay, guter Plan. Cool, warum cool. du irgendwie eine Tür eröffnen? Zusammen ja, also da wo ich, ich war, da, ja, und ich glaube, damit kommen wir auch zu diesem Geschütz. Ja, also dass man da hingehen, war ganz schnell. So, ich habe erst Hilfe. Ich kann schon heilen irgendwie. Rennen, rennen, renn, rennen, renn, rennen, ignorieren. Hab nach Hause und eine Pause. habe nach Hause und eine Pause. Hab nach Hause und eine Pause. Nein. Nein, ich war zu weit entfernt. <lacht> komm her, komm Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause Pause. Ab da unter und nach unten. Oh, jetzt bin ich meine nähe Aus der Weg. Uns durch. Ja, Wir sind Ärzte. Ja, leiter hoch. Leiter hoch. Au. Nein. Oh, da ist der dicke, dicke hinter dir. Einfach weitergehen. also weitergehen. Ja, äh, immer weitergehen. Immer weitergehen. Hier gibt es nicht zu sehen. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ich hab's ja äh, so. Hallo, Mister. Weg vom Geschütz. Ja, jetzt will, jetzt wollen wir mal. Was davon? Der da, boom oh nein, der ähm, Beeilung, da kommen welche. und Ich habe nicht mehr so viel Munition. Oh. Ich weiß nicht, ob ich den da erwischt habe Ich glaube ja. Also, ich komme mich um die Leute hier. So, der ist da untergefallen. Der Dicke ist nicht hier. Getroffen. Jetzt müssen wir ja. dahin wieder zurück. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ja. Das ist schon mal gut. So, oder oh, da, ja, da hinten ist schon wieder. Den ich mir. Boom, er ist weg. So, ich mach mal da hinten die Wand kaputt noch. Weiß, ob man ja kaputt machen kann. Und ich. ich tue ich hier ein bisschen aus. Glaube ich nichts mehr. So, da, da steht schon wieder einer dran. Nein, bedeutet nein. Wie habe ich den nicht getroffen? Okay, sind wir cool? Are we good? Oh, yeah, we are good. Are we cool? Are we cool. We are cool. So, ich habe gehört, hier es ein Sniper-Gewehr. Ja. bist du ein Schrotflintengewehr haben? Ja, gib mir, gib mir die Schrotflinte. Ja, kann ich dann ein Sniper-Gewehr nehmen? Ja klar. Okay. Dann ja Und das kannst du auch haben. Hm? Okay. Gegen den Felsen geboxt. <lacht> Oh ja, war das. Was? mit, Was? Mit? Ah! Nein. Ach, den gibt es ja auch noch. War das der Dicke? Ja. Ah! Okay. Aber es ist egal, wir müssen wesentlich nicht von vorn anfangen. Ah! Hey! Oh, was? Ich hab eine vollgezackte. Was? Verdammt. <lacht> Ins Gesicht geboxt, äh, getreten, in den Rücken getreten. Aua. Ich weiß nicht, warum ich so nah an den Rang gegangen bin. Oh Gott. Oh, ich glaub, der ist tot. <lacht> ja ist tot. Okay. tot ausgezeichnet hast du noch irgendwie heilung habe ich sogar tatsächlich ja. diesmal nah mich heran damit ich mich nicht wieder selber heile Thanks. So. Lade nach ach ich kann gar nicht da hoch ey. ja ich, ich muss das gewehr holen ja. dann gehen wir da hoch ging Ernst. <lacht> <lacht> Dann nur ich halt alleine ich Alles klar. <lacht> you got it. <lacht> Gut, egal. dass mich auch mal meinen Spaß haben mit dem Teil. Okay. Was gar nicht ist überhaupt noch was am Leben jetzt. Ja, da hinten. Noch mal Steine oder so was kaputt. So, die frage ist jetzt ist der dick jetzt noch am leben immer noch oder ist er jetzt auch weg ich komme gar nicht so hoch ja das ist in so einem winkel ne? ja ich glaube ich glaube ja aber jetzt habe ich den perfekten winkel getroffen ich nehme jetzt in dauerfeuer oh Gott. Ja, die denken nicht mehr da, daran, da irgendwie reinzugehen. Oh, der Dicke lebt noch. Ich glaube. tritt hm. Ja, ich habe das Schrotgewehr noch. <lacht> Warte, war arbeiten wir den erstmal? Da. Das. <lacht> Aber da ist noch einer mit Raketenwerfer. No, Was? Ich? Ich habe du jetzt getroffen. Oh, das ist ja immer noch einer in diesem scheiß Geschütz jetzt rechts mir. Ey. Ach da lebt noch. Nein. Ich dachte ich hatte den. Oh hier unten liegt ein Kraut. Hier. irgendwie ist der dicke abgezogen ist noch am leben aber der ist irgendwie abgehauen hat keinen bock mehr gehabt das ist so nein, nein, nein, jetzt bin ich nicht mehr jetzt gehe ich weg leiser, leiser. ich habe keine munition mehr aber oh, warte ich, ich gib mir das grüne kraut gibt mir das grüne kraut und jetzt heute äh, oh oh auf den auch, sagt er einfach. Äh, super Tritt. Okay, der ist tot. Der ist tot. Ausgezeichnet. So. Äh, jetzt kannst du mir die Schrotflinte geben. Oh, oh mein Gott. Okay, äh. ja. Ja, warte. So. Thanks. Gott. Äh, äh. Äh. Ah, bei deinem Felsbrocken getroffen. So. Dann war da hoch. Nehme ich an. Ja. Wollte da. Super Josh Schlag, okay, hoch, yep. hoch. ich bin mal die anderen Leiter hoch, damit ich dich noch sehen kann. Und ich habe schon wieder wie einer mit einer Raketwerfer verschießt. ich sein. auch noch einer ey, der dynamit wirft ey. ich habe von oben kommen gleich ein paar runter gesprungen mhm. äh, äh, äh. okay, einer kommt zu dir oh. Was ist dich Mich nicht an Muss er denn da machen alleine? Ich weiß es nicht. Oh Gott. oh Gott, hier sind eine Menge Leute bei mir. Ich muss abhauen. <lacht> Sie irgendwie im Weg frei machen oder so? Ich weiß es nicht. Ein bisschen durch, sehe ich seh gar nicht außer weg <lacht> okay, bei mir sind eine menge leute gerade alle vom himmel geregnet ach du scheiße ist noch so ein dicker dicker Aho. Ich kann ja leider nicht helfen. Ich bin ja gerade no. selber Weg. Alter, geht mir auch langsam aus. Äh, äh, äh, äh. Oh, ehrlich? Und so ein, Turmfrisur auch noch? Mit frisur Ich glaube, ich, ich glaube, nicht dass neun Schuss dafür reichen. Okay, ich weiß nicht, was der ja, dicke, dicke bei mir macht. Nee. Oh Gott, ich habe, ich habe keine Emotionen mehr. Doch, jetzt habe ich wieder. Oh. Ach warte mal, boah, ich bin auch blöd. der Tor, das ist ja jetzt offen. Ja. Wir haben da Tor aufgeschossen, man. Kann ich ja durchrennen. Ich mich schon gefragt, wie soll ich denn jetzt hier rüberkommen? Die ganze Zeit. Ja, hier sind noch dinger hoffentlich. Ja. Ich komme, ich komme. War eigentlich mal ein Tapetenwechsel. Wo bist denn du? Nein. Irgendwo. Ja, wir sind ja so schnell hingekommen und oh, dicker ist das der dicke dicke und so dicker sumo wrestler aua wo bist denn du irgendwo oben aber oh, der dicke so der dicke dicke ist down ich muss ja runter springen ist vielleicht gestorben ich brauche heilung ich brauche alles ey. ich komme jetzt runter so also alter was ist denn hier los Ah, da bist du. Ich sehe dich mal wieder. Ah. Ah. Uh. Da, da, da. Ah. Ah. Muss man da im Geschütz gehen? warte Erstmal. Richtig. Oh, mine nämlich mich immer wieder heimsuchen, ey. Das. So, warte, Moment, der kommt schon der nächste. So, oh, so hol sie dir. Hm. Du hast doch, du hast so MK Munition, gib die Bier. Ah, Warte mal, kann ich irgendwas von hier aus abbranen? Da ist ein Felsen. Was? So, sind wir noch Gegner? Ich musste mich hier die ganze Zeit gerade mit einem dicken, dicken, dicken oh, umschlagen. So, einer weg. Zwei weg. Oh, ho, ho, ho. Guck mal, was hier ist. Hier sind ganz viele Minen. Oh. Nicht so weit von mir weg. Ich habe nicht so viel AP. Wo sind wir überhaupt hin. Ja, da habe ich gerade den Felsen kaputt gemacht. Jeder rein. Oh. Oh. Oh. wofür brauchen wir die denn? Keine Ahnung. Nehmen Sie mit. Ja, wenn wir so viele min kriegen dann ist verdächtig ja ich bin noch nicht mal so weit weg von mir hinter der ah, da unten da unten müssen wir weiter Oh my God, wow. hm. irgendwo, da unten war irgendwo eine tür die wir auftreten konnten glaube ich da unten ja du hast maschinengewehr munition Na, komm mal her runter. runter, Hier ne. ist eine Tür. Mach das Ding auf. Oh Gott. Kontrollpunkt. So eine erleichterung jetzt mal. Da sehe ich schon einen Dicken. Ja. Noch so ein Sumo äh, Wrestler oder ein dicken Dicken. So ein Sumo Wrestler, aber der, der ist ja noch im Fenster, der, der ist noch im Raum drin. Nein. dass jemand an dem geschütz oh mein gott warte wo schnapp ich mir ich will nicht sagen dass das hier echt stressig ist aber meine fresse ist es gerade extrem stressig das so, <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wie lange das hier noch geht. Ehrlich äh, gesagt, hau Help me. Help me. oh Where mein Gott! Ich bin Not da unten. <lacht> ich bin da unten. Help me! Oh mein oh. gott <lacht> me. oh so. Du bist dann ans Geschütz dran? Wie, lang das, wie langsam der sich gedreht hat, ey. Ja, warte mal, hat der Dicke megafon oh nein. What the, what the hell? Ich sehe doch, was da kommt. Da kommt ein Dicker, ein Dicker, ein Dicker. Und noch so einer. Okay, der ist weg. Die Frage no. ist, was machen wir mit dem? Oh dann. Ehh uh, Ehh Uh oh Ich muss nachladen, NEIN Oder daneben. Der ist daun